Mein Highlight aller Community Cups war, naja, ich habe nur beim letzten Cup mitgespielt, also da naja, ist die Auswahl nicht so groß, aber ähm, da war es den letzten Cup im unteren Bracket zu gewinnen. Ähm, was mega viel Spaß gemacht hat. Ähm, das Finale gegen Skip war damals richtig cool. Ja. Geht es etwas, wovon ich mich. wovon ich so lange träume? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, okay, doch, ich habe eine Antwort. Ähm, ich wohne in der Nähe vom Bodensee und bei uns gibt es eine, eine Brücke. Ähm, eine Brücke über den, das, über den See rein. Das ist so ein Fluss, der so vom, vom Bodensee abzweigt. Ähm, und von der würde ich auf jeden Fall noch gerne runterspringen. Ähm, mein Ziel für den diesjährigen Community Cup ist äh, dritter Platz, weil das realistisch ist. Ähm, Alef und Yumi spielen ja mit, beide sehr, sehr starke Spieler, ähm, aber dritter Platz sollte, sollte gut möglich sein. <lacht> <lacht> Was wäre eine, eine Sache, die ich dir beibringen könnte? vor das ist äh, natürlich eine gute Frage, vielleicht ein bisschen StarCraft. Mein schönster E-Sports Moment war... Wahrscheinlich tatsächlich den Community Cup das letzte Mal zu gewinnen. <lacht> also es ist ja nicht wirklich, ich weiß nicht, ob man das als E-Sports äh, äh, äh, bezeichnen kann, aber ähm, für mich hat es einfach mega Spaß gemacht.